Kann ich CAD-Daten verschiedenster Systeme auf einer Plattform verwalten und teamübergreifend an Projekten zusammenarbeiten? Mit der 3D-Experience-Plattform von the Source Systems können CAD-Daten aus verschiedenen CAD-Systemen verwaltet und gegebenenfalls zusammengebracht werden, in eine gemeinsame Struktur. Änderungen können schnell und einfach kommuniziert werden, sogar lässig von unterwegs. Auch klassische Dokumente können in der Plattform verwaltet werden und ergänzen Workflows zu einem durchgängigen Prozess. Das Absprechen von CAD-Daten in die Plattform oder das Öffnen von Daten aus selbiger ist einfach und performant. Verwendungsnachweis, vorschau und nachgelagert generierte Neutralformate unterstützen dabei. Und mit der 3D Experience werden die Daten sicher entlang des kompletten Lifecycles verwaltet. Dauert es lang? Nein, mit Ready to Collaborate haben wir das ideale Einstiegspaket zum Festpreis geschnürt, mit dem die Einführung der 3D Experience in einem überschaubaren Zeit- und Kostenrahmen bleibt. Besuchen Sie unsere Webseite und erfahren Sie mehr zu unseren Ready-To-Paketen.